Ich trenne thematisch, aber nicht durch Accounts. Das heißt, es gibt immer einen Namen, unter dem ich im Internet zu finden bin. Ich finde, die Klarnamen tragen eigentlich erst dazu bei, dass man mit anderen in den Austausch äh, treten kann. Und sie tragen auch dazu bei, dass die Informationen, die ich preisgebe, glaubwürdiger werden. Es gibt allerdings bestimmte Themen, über die ich berichte und über andere hingegen nicht.